Mobile Daten. Einfach einrichten. Die mobilen Daten kannst du in den Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Dazu tippst du auf das Zeichen für mobile Daten. Das sieht oft so aus. Wenn du das Zeichen gedrückt hältst, kommst du zu den Einstellungen für mobile Daten. Hier kannst du bei vielen Smartphones die mobilen Daten ein- und ausschalten. Auswählen, mit welchem Netz sich das Smartphone verbindet. Oder dir anschauen, wie viele mobile Daten du verbraucht hast. Du kannst auch das Roaming ein- und ausschalten. Roaming bedeutet so viel wie Wandern. Wenn das Roaming eingeschaltet ist, kannst du das Smartphone im Ausland mit einem Mobilfunknetz verbinden. Wenn das Roaming ausgeschaltet ist, kann sich das Smartphone im Ausland nicht mit einem Netz verbinden. Wichtig für den nächsten Urlaub ist dabei, dass das Roaming in manchen Ländern sehr teuer ist.